Hallo, mein Name ist Stedu und ich bin Gründerin von Pop-Up Yoga in der Schweiz. Und es freut mich sehr, dich ich durch die nächsten paar Videos ähm, auf eine Reise nehmen und zwar in die Welt vom Yoga. Als Yogalehrerin würde ich oftmals gefragt, ob ich jeden Tag auch wirklich Yoga praktiziere. Und ähm, meine kurze Antwort ist hier wie ja. Aber meine längere Antwort wäre ja. Ich praktiziere jeden Tag Yoga, aber nicht unbedingt nur Körperübungen. Und darum werde ich dir in den nächsten paar Videos zeigen, was ist eigentlich Yoga? Nicht nur aber die Körperübungen oder auch Asanas, wie man sie nennt, sondern es gibt auch ganz viele andere Aspekte, wo es Yoga rein gehören. Und ich habe wir fangen gerade an mit so einer ganz einfachen Übung, die wirklich für jeden geht. Du kannst, dort, wo du jetzt gerade bist, am besten in einer sitzenden Position. Für ganz einen kurzen Moment deine Augen schließen. Ich mache mit dir mit. Du hast auch meine Augen schliessen. Und wenn du willst oder wenn das gerade geht, legst deine Hände auf dein Bauch legen. Wir nehmen drei tiefe Atemzüge in unseren Bauch hinein. Das heisst, wir atmen tief durch die Nase ein. Gespür, wie dein Bauch gegen rausgeht mit der Einatmung und wieder tief durch die Nase ausatmen. Bis du keine Luft mehr in deiner Lunge hast. Und dann gerade nochmal i einatmen. Bis tief in den Bauch haben. Und wieder ganz langsam und tief ausatmen durch die Nase. Und ein drittes Mal tief ein. Und tief aus. und dann ganz langsam die Augen wieder öffnen. Und wie du jetzt wahrscheinlich gerade merkst, es braucht manchmal nur drei Atemzüge, um ein Reset zu haben in Tag. Man fühlt sich gerade wieder ein bisschen mehr geerdet, gerade wieder ein bisschen mehr präsent und kann dann so wieder weiter in den Tag gehen. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.